Okay, hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Advanced Warfare im Knast. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist nicht so das Geist, um anzufangen, aber... Los, weiter! ...ist halt da, wo wir sind. Die armen Typen. Und ich darf nicht glotzen, sonst passiert das. Käfig öffnet sich. C-Block offen. Fesseln hoch. Sicher. C-Block los. Racken runter. runter. Müssen wir keine Reinhauer oh, okay. aufhören. Lassen wir nicht durchkommen. Als ob er mit der gleichen Spritze alle vier Leute betäuben kann. Ich wollte den Mann treffen, der mich umbringen sollte. Wir sollten sie nur aufhalten. Aber hätten wir sie umgebracht, hätte uns das auch nichts ausgemacht. Scheitern wird hier bei Atlas nicht akzeptiert. Daher bin ich ungehalten, dass drei meiner besten Leute so total versagt haben. Tja, aber so muss es sein. Die Spreu vom Weizen, die Starken von den Schwachen. Die alten Spartaner wussten, was Krieg bedeutet. Aber das Wissen ging verloren. Zwei Jahrtausende lang. Und ihr Sohn Will, was war er? Spreu oder Weizen? Will war das Opfer der fehlgeleiteten Politik der US-Regierung. Will starb für das, woran er glaubte. Das Tragische dabei ist, für das zu sterben, woran man glaubt, macht es nicht wahr. Du bist nicht jung, aber du bist stark, Cormac. Ich gebe dir 20 Minuten, bis du verblutest. Bis dahin, überleg dir, ob es all das wert war. der verlorene sohn kehrt zurück ich habe an dich geglaubt ich gab dir eine zweite chance Du bist nicht wie well. Reinigungsteam zur Krankenstation 3. Viel Subjekt. Haben Sie diesem Armen Schmerzempfinden eingebaut? Eigentlich sollte er ja nicht weh machen. Okay, mir nach und leise sein. Ja, das ist auch nur ansatzweise für ein Glas, wie es aussieht, nämlich dieses Sicherheitsglas würde es gar nicht so brechen. Alter. Hier hängen nur Männer übrigens. Manchmal. Nebenbei. Hallo. Hi. Oh. Grüezi. Nein, ich... oh. also auch! Die Größe könnte also, du. Nimm seinen Exo-Anzug und die Waffe. Ja. brauche ich mal. Cool. Mein Link kam es, glaube ich, voller am Arsch, ne? Mit nur einem Arm lädt es sich schlecht nach. Jeder Habe Schuss ich auch schon auf, geschafft. Brauchst, ja, geil, wenn du Muni brauchst, nimm eine neue. Sieht nach Oberflächenzugang aus. Elona, hier entlang. Mitchell, an die Konsole. Die Tür öffnen. Beeilung! Ja, Halsmaul. Maul. Ja, also zum, zum, zum Ende gibt's noch voll ab, ne? Waffen runter! Ich schieße gleich! Mitchell, da bleiben! Fallen lassen! Was ist los? Tür verriegelt! Zurück! Verdammt! Vielleicht oben rum! Wir finden einen Weg! Hätte ich vielleicht den Bildschirm nicht zerschießen sollen? Also, ich, das ist wieder das Fünfer. Paket. So wie ich Ilona kenne, sichert sie oben alles. Ekl. Lassen wir sie nicht warten. Manticore schlägt zu. Er feuert Raketen ab. Bagdad war erst der Anfang. Washington, New York, Los Angeles. Militärische Ziele im ganzen Land. Abschuss in unter zwei Stunden. Verdammter Scheiße. Schaffen wir doch noch. Oder so. Vergiss immer, dass ich nachladen kann. Hallo. Na, wie geht's? Ich hoffe, ihr seid alle sehr schön stolz auf euren Job hier. Elona, hier ist Elona. Ich habe ein Fahrzeug zur Evakuierung. Treffpunkt nördlicher Mauer. Elona, kommen! Verdammt! Äh, Können wir vielleicht eventuell so... Okay, dann eben nicht. Was? Die Tür ist zu. Machst du mal... Sequenz gestartet. Fertig. Das ist also eins Zukunftsvision. Er ist wahnsinnig. Das ist immer die gleiche Person Darf hier. So. Eigentlich hat er Klone erschaffen und kein Virus. Ich denke trotzdem, wir hätten eine Garten... Äh, eine eine Gasmaske Okay, wir dürfen die gar nicht. Weg. Renn los. los. Ich starte dieses Level nochmal neu sonst. Überall Waffen. Aber danke fürs Kümmern. Ich muss sagen, ich mag die Idee, die er irgendwie grad hat. Also das Ganze, ich habe nur einen Arm, also habe ich keinen Nachladen mehr. Vorhin konnte ich mich auch mit einer Magnethand an der Wand festhalten und trotzdem noch nachladen. Also, wir das Ganze fahren, geht jetzt ja. nicht ganz auf, meiner Meinung nach. Aber naja, ist ja der Teil. Auf den Scheißboden! Langsam! Wir! Ah, Roter jetzt! Oh mein Gott! Du, keine verschissene Bewegung! Ruder ich Na los, zur Tür! Der war bewaffnet! Mantico-Abschüsse. Woher? Atlas-Kommandozentrale in der Stadt. Die Luke. Hallo. Wo zum Teufel sind wir? Das ist eine gute Frage. Das klingt nicht Wir müssen raus. Ich tippe auf Verbrennungsofen. Da. Ein Luftschacht unter dem Park. Hilf mir! Ich habe mir noch gedacht, weil das, äh, raus. Schieben. Ich weiß auch, wie das so viel Blut zu da liegt, dass es vielleicht ein Verbrennungsofen Ding sein könnte, aber. Hier durch. Bewegung! Komm schon, Mann! Ich probier's. Okay. Scheiße! Mitchell! Hab dich! Das war knapp. Als ob sie dir die Kampfstiefel lassen mit dem aufsetzen und so. Sonnenlicht. Wir sind fast draußen. Wir müssen den Manticore-Start melden. Gideon, hier ist die Lona. Ich habe ein Fahrzeug zur Evakuierung. Treffpunkt nördliche Mauer. Gut gemacht. Sind unterwegs. Schnell. Cormac, geht's nicht gut. Hier durch. Hinter dieser Tür wartet uns ein Kampf. Drecksau. Der Heli, den nehmen wir. Hat der jetzt nichts gedrückt, hätte ich den am Leben lassen, aber nö. Ja, Selber schuld der Wichser. Hi. Ich will das MG. Ich will das MG. Ich will lieber das M. Bin ich ein bisschen besser dran. Gut gemacht. Sind unterwegs. Schnell. Cormac geht's nicht gut. Hierdurch. Der Heli. Den nehmen wir. Ich sehe Aktivität. Was Ich habe ihn im Visier. Munition da. MP auf 9 Uhr. Nice. Komm jetzt! Ich muss jetzt keine Ahnung, wie viel man R3 drücken, damit er Messer hat. Okay, das heißt, ich glaube, wir sind alle losgeworden geworden. Nein. Jetzt sind wir alle los geworden. So, ich hätte noch einen Slow-Modus. -Mo Seht ihr das an? Hier ist genug Manticore, um alle wichtigen Militärbasen der Welt zu treffen. Wir müssen Elona und Cormac finden. Na los. Gehen wir. Los! Tom oh, Heli! Action! Ich dachte, das hält vielleicht ein bisschen länger. An alle Stationen hier ist Sentinel 2-1, hört mich jemand! Versteht mich jemand! 3, 1, 4, Kingpin. Wir hören! Ich dachte schon, wir hätten sie verloren. Eins Biowaffenangriffe auf mehrere große Basen in den nächsten zwei Stunden. Verstanden. Verfolgen ihre Position. Schicken Luftunterstützung. Kingpin, hören Sie! Uh. Dank! Festhalten! Auf die Beine aufpassen, scheint noch zu funktionieren. Auf manuell schalten. Okay, das ist schon. Das ist schon cool. Die Wand durchbrechen, Weg frei machen. Ich habe keine Waffen. Die Mauer brechen, Nur mal so nebenbei, alle Waffen sind offen. Jetzt nicht. Die ist voll heftig und die braucht nicht mehr lange zum nachladen hier unten nicht mal, gut wie schnell das geht eigentlich nein glaube ich nicht erfahren Wahrscheinlich ist es hier jetzt wieder, wenn ich keinen blau umbringe, gibt es einen Erfolg. Gab's es vorhin schon. Einfach draufhauen. Ja, also wir sind jetzt im zweitletzten Kapitel brechen aus dem Knast raus. Natürlich ist das große Finale, dass wir ihn jagen werden. Ich glaube, da gibt's gar keine Frage. Bio... Allein schon mathematisch gesehen wäre dieser Sieg kompletter Schwachsinn. Aber ich schaff das nicht. Ich schaff das natürlich, weil ich bin cool. Ich genau, bin der Held der Story. Der Betrogene. Dem Hoffnung gemacht wurde, der verarscht wurde. Ne? Drama. Einfach mal alles reinjagen, was ich habe. So. Wenn ich einen nach dem anderen nehme, dann geht das voll klar. So. Ja, wahrscheinlich darf ich wirklich keine Professoren töten, aber das mache ich nicht jetzt. Das ist das Tor hier raus! Das Jetzt. Tor hochfahren! Ah, tippen. Ja, das war jetzt irgendwie... ...nicht so spektakulär ne und dann schaffst du das ich glaube Er ist hinten. Ich helfe ihm. Fahre einfach. Cool. Beten wir, dass wir nicht zu spät kommen. Die Spreu vom Weizen. Die letzte Mission. Komm schon. Komm schon. Bleib bei mir. Wir sind fast da. Das ist nicht mehr weit. Gib nicht auf. Niemals. Komm schon. Komm weg. Und was jetzt? Wir führen den Auftrag aus. Wir sind die Einzigen, die eins davon abhalten können, Manticore einzusetzen. Wir sind nur drei. Gegen eine Armee, das ist Selbstmord. Das stimmt. Aber er hätte es getan. Okay. Hast du eine Idee? Nur Einer. Als ob ein ich Plan, jetzt da mit dem EST reinstehen konnte. Ein Frontalangriff auf Eins Festung mit den beiden Mechanzügen aus der Basis. Drohnen bringen uns rein. Danach sind wir auf uns gestellt. Sentinel 2 23 messen noch immer hohe Kontamination in der Stadt. Können keine Botentruppen zur Unterstützung schicken. Over. Verstanden, Kingpin. Es nähern sich mehrere Kampfboote. Ich sehe sie. Feuer frei auf diese Boote. Schön aufjagen. Ja, dann sind wir jetzt ein IST. Weil. Ja, ist halt so. Und dann hauen wir mal einfach allen auf die Schnauze jetzt. Noch mehr Boote unter uns. Ja, ja, noch mehr Boote, ich weiß. Noch mehr alles. Aber nur die Gegnerboote explodieren, seht ihr? Besser wird's nicht. Oh, ich bin jetzt schon tot. <lacht> okay. Ich muss mal kurz was weil hm, aktuell nimmt mein Mikro mein Atem auf und das ist dann dezent geil so. <lacht> Die ganze Zeit. Ah, ich glaube, so geht's. Ja, ja, feuerfrei auf Boote, ich ich hab... Feuer, oh, sind böse, Feuer, oh, Und ja, theoretisch, letztes Kapitel, letzte Folge. Außer das Ding geht jetzt über eineinhalb Stunden lang, da würde ich nochmal cutten, aber sonst letzte Folge. Nach 25 Minuten entschieden. Ja, ich meine, ich habe gesagt 30 Minuten folgen, aber ich, du, ich bin auch froh, wenn ich durchspielen kann. Es juckt mir ehrlich gesagt nicht, wenn ich sage, dafür ich lasse Tag ausfahre. Ich weiß, es bin Algorithmus ist nicht so geil, wenn ich es mache, aber... Hau raus. Ich weiß, es würde Sinn machen, wenn ich sage, ich gucke mehr auf die halbe Stunde Markierung. Und dafür habe ich mehr Folgen, aber... Nö. Vielleicht nächstes Mal wieder... Haben wir haben ja doch noch einige CODs von uns. Äh, hab ich... Ah, ich bin offen hier, ne? Ich hab... Kingpin, wir sind aus der Oberfläche. Nähern uns dem Angriffspunkt. Achtung, 2-1. Wenn Sie den Start nicht verhindern können, müssen wir die Kommandozentrale angreifen. Damit riskieren wir weitere Manticore-Kontamination. Aber das ist unsere einzige Chance. Wenn ihr das nicht stoppen könnt, dann verschwindet von da. Verstanden. Ich habe eigentlich äh, ein offenes Gesicht bei diesem Anzug. Aber so wie es klingt, habe ich jetzt eine Maske auf. Und ich hasse diese Unterwasseransicht. Es ist wunderschön, aber ich hasse es. Da vorne ist die Bresche. Gideon, die Thermoanalyse ergibt Spitzen in der Kommandozentrale. Der Abschluss steht kurz bevor. Das sieht aus wie ein Totenkopf auf seinem Rücken, voll geil. Ähm, ich finde es auch bei Bioshock so geil. In Bioshock 2 läuft man mal auf dem Meeresgrund. Das sieht richtig übelst geil aus, aber ich kriege da echt Probleme mit. Ich weiß nicht mal wieso genau, aber... Ist einfach nicht so meins, gar nicht. Drin. Du solltest genau neben der Staatsplattform sein. Aber wie viel habe ich wundern? Noch einen Abschuss, dann habe ich die nächste Mission. Schwarmraketen bereit. Kontakt. Raketen bereit. Hauptgeschütze bereit. Hi, Leute. Na wie geht's? Extra für euch zündig ist die noch. Eleonat, die Rakete ist geschützt. Wir brauchen einen anderen Zugangspunkt. Nö, nö. Ich folgt dem nicht, das soll man schneller laufen. Ähm, hast du mal gesehen, wie groß ich bin für Lüftungsschächte, Madame? Sie werden los, los. Ja, also ich habe jetzt das... Weil, weil ich finde es voll geil, dass wir das Ding an haben. Ich weiß, wie sie sich auf der anderen Seite anfühlt, und es ist nicht ganz fair. Achso, die Waffe läuft ja da dann. läuft ja einfach noch. Naja, ich weiß. Swarming! Hi, Leute! Ja, nee, du. Ich glaube, Swarming ist jetzt böse. Komm, Hawaii. Wir dürfen ruhig mal wissen, wie sich das anfühlt von der anderen Seite. Ah doch, der hat noch überlebt. Schwarmrakete bringt einfach gar nichts hier weil es hat zu viele Wände. Die macht hier einen Bogen und dann stirbt sie bevor sie den Gegner trifft. Okay, ich kann auch punchen mit dem kleinen. Leck mich! Da muss ich nicht hin. Ich glaube genau eine Granate lang. So. Ja, also... Du, also... Und dieser Anzug macht schon leichter. Ich verstehe schon, wieso du mit dem kämpfst. Ja, sie... Also ich, ich bin jetzt mal ehrlich, also die Story hat mich jetzt nicht extrem geflasht. Es hat viele coole Sachen drin gehabt. Sachen drin gehabt, die ich fand, boah, das war richtig geil und ja, das hat mir gefallen und so, aber boah, es hat so ein futuristisches Setting, alles muss natürlich noch zu moderner sein. Die durch. Pupsi, los und weiter. Was mir gefallen hat, ganz klar, ist, dass man den äh, Suit selber updaten kann. Wobei da das System mit, du musst äh, Collectibles sammeln, damit du das machen kannst, das ist ein bisschen doof. Ja. Aber ich fand das Ganze im Prinzip eigentlich, dass man sagen kann, ich sammle äh, Sachen oder Kills, äh, um das Zeug freizuspielen, zu spielen, um meinen Charakter abzudaten. Fand ich eigentlich ganz nice. Und oh, das macht er jetzt natürlich wieder, damit ich nicht vorwerfen kann. Ja. Ja, also grafisch sowieso, es ist äh, 2014, aber dafür sieht es halt schon richtig geil aus. Okay. Ähm, ich weiß, Schlussresümee könnte ich mir für den Schluss sparen, aber ich fange jetzt einfach mal an, weil ich sonst nicht viel weiß, was ich dazu sagen kann. Und Der Schluss läuft eh wieder ein Eminem-Track oder so und dann... dann loslassen dann lasse ich los ah ja wir haben einen Helm auch okay ja aber auch das die Elemente hier mit diesen Su äh, Suits sind eigentlich ganz cool ich glaube jetzt einfach gegen hat nicht doch ich komme vorwärts mit der Umgebung sehe ich, dass ich vorwärts komme. Ja, ja, bin ich. Ja, also eben. Es hat coole Elemente drin gehabt, die Suits haben Spaß gemacht, verschiedene Sachen, die man sonst so macht im Level, waren echt cool, also Gameplay-technisch, es war abwechslungsreich, auch die Sneak-Mission, die wir plötzlich hatten, dass wir plötzlich sneaken durften. Wieso nicht? Fand ich voll geil. Ach, ich schieß auf alles kollege hauptsache explodiert I'm gonna Sentinel 2.1, Stadtverteidigung versagt. Atlas-Truppen brechen zusammen. Wir schicken unbebannte Einheiten zur Unterstützung. Verstanden, Kingpin. Der Start wurde abgebrochen. Wiederhole, Start abgebrochen. Bestätigen? Kingpin, bitte komm. Elona, empfängst du? Verdammt, wir sind abgeschnitten. Wir müssen los. Dieses Gebäude wird jeden Moment beschossen. Sich ab, du musst versuchen zu gehen. Mitchell, ich muss Licht finden. Ich schaffe das. Hoffentlich. Hallo, Mitchell, keine beschissene Bewegung. Darum bitte ich auch euch. Unsere Exos. Keine Munition mehr. Ihr verlasst euch zu sehr auf diese Dinge. Es ist vorbei. Was ich begonnen habe, endet nicht mit mir. Es ist größer als ich und sehr viel größer als ihr. Ihr denkt, ich bin ein Monster? Das liegt nur daran, dass euch die Überzeugung fehlt, das Nötige zu tun. Das Nötige? Der Angriff gegen Amerika? Die Freisetzung von Manticore? Der Tod von tausenden unschuldigen Menschen? Ich rette die Welt vor sich selbst. Wenn niemand mehr da ist, der Atlas herausfordert, gibt es keine Kriege mehr. Es musste Opfer auf diesem Weg geben. Ja, das haben schon viele kranke Penner in der Geschichte gesagt. Sie wissen nicht, dass wir den Staat verhindert haben. Dieser ganze Bau wird über ihn zusammenbrechen. Ich hätte dich im Gefangenenlager töten können. Ich könnte dich jetzt töten. Aber ich tue es nicht. Ich bin kein Monster. Mitchell, versuch dich aus dem Exo zu befreien. Schaffen wir das wirklich? Ich weiß ja nicht. Glaubst du das? Jawohl. Ja, ja, ja, ja. Jawohl. Jetzt mich! Es funktioniert nicht! Keine Zeit mehr. Wenn er entwischt, war das alles umsonst. Geh. Jetzt! ich komme mir gerade so klein vor kann das sein dass der suit mich größer gemacht hat nein ich habe sie spätkreis gedrückt da ist immer Ich ja, es liegt genau unter der Tür. Hä? Sie haben bis zum Schluss nie aufgehört mit Tutorials. Drück das um das zu machen. Drücke R2 zum Nahkampf, you don't say. Aha. Ja, Irons, ich hol dich. Jetzt bin ich näher dran. Dem Wichser. Ja, ja, ja, Mitchell, zieh mich hoch. Ich lass nicht los. Du musst mich hochziehen. Mitchell. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du ziehst mich hoch, oder der ganze Bau stürzt ein mit uns drin.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 Mitchell! Was tust du denn? Was tust du? Mitchell! Ich gab dir den Arm! Mitchell! Ich gab dir eine zweite Chance! Ich hab dich, Kumpel! Ich hab dich! Es konnte immer nur ein Ende für ihn geben. Wenn wir auf die Welt kommen, sind unsere Augen geschlossen. Bei den meisten ändert sich das ein Leben lang nicht. Eins hatte seine Augen geöffnet. Er sah die Ungerechtigkeit in dieser Welt und dachte, er hätte die Lösung. Wenn er sie wirklich gefunden hatte, dann hat er sie mit ins Grab genommen. Das war es also mit Advanced Warfare. Ja, eben wie ich vorhin schon angefangen habe, ich fand jetzt nicht, dass es das beste COD aller Zeiten war. Es war gut, es war nicht schlecht, meiner Meinung nach. Ähm, mir haben viele Elemente gefallen, teilweise auch nicht. Ich fand cool, dass man was anderes hatte, diese Mission, in diesem in Irons House, wo wir rumschlichen und probiert haben, ihn zu finden. Das Ganze ein bisschen mehr mit Sneaky und so, das war eigentlich ganz cool, dass wir uns rumschleichen mussten, wenn wir erwischt wurden, war fertig. Dass wir die Leute auch mal so, ja, ich bringe jetzt die um und lass sie im Gebüsch liegen. Das hat wirklich was von Assassin's Creed gehabt, fast schon ein bisschen, das fand ich ganz cool. Dass wir dieses fliegende Bike fahren konnten, das Boot war geil, die Suits am Ende waren echt was anderes, weil wir die ganze Zeit nur dagegen gekämpft haben und am Schluss spielen wir uns selber ein. Das hat echt Spaß gemacht, fand ich ganz interessant. Eigentlich war es ganz cool, die Story war ein bisschen low, das ist halt so, irgendein Typ meint, er kann die Welt verändern, übernimmt die ganze Macht, tada, am Schluss bringen wir ihn um, so eine 0815 Story. War gut umgesetzt, grafisch halt richtig geil, hat mich jetzt einfach nicht so gefesselt. Ist vielleicht auch, weil es zu sehr so, ja, ich gehe ins Futuristische, wir müssen richtig eskalieren, alles muss technisch voll abgehen und Holo und alles. Ja, naja, kann man machen, muss man nicht. Ich habe die Hoffnung, dass Infinite Warfare nicht noch mehr eskaliert, weil es ja Warfare ist wieder. Oh, keine Ahnung. Es war nicht, wie gesagt, es war nicht schlecht. Es war ganz gut. aber. Ich wüsste selber auch nicht, was ich wirklich anders gemacht hätte. Die Story war eigentlich ganz cool erzählt. Irons, der sich halt ziemlich schnell als böser, also als böser in Anführungszeichen als andersdenkender herausgestellt hat der das Ganze dann ein bisschen in eine andere Richtung drückt. War schon ganz interessant. Ja. Eben, was ich richtig cool fand, war, dass man den Sudum updaten konnte. Dass ich wirklich am Ende noch über dieses System, also eigentlich wie ein EP-System, halt ich mache genug Kills, ich kriege EP und damit kann ich mich dann selber updaten. Das fand ich ganz cool. Die, die Idee dahinter war super. Die Art fand ich dann nicht ganz so cool. Weil eben vor allem über das Collectible. Aber dann bringen wir jetzt Collectibles mal was. Collectibles sind immer so, mach nobody cares, du kriegst einen Erfolg vielleicht mal höchstens. Hier ist es halt, man kriegt was im Game drin. Kevin Spacey aus Jonathan Irons, guck mal an. Ich wusste, dass es Motion Capture war. Das hat man auch hardcore gesehen, aber es war gut. Und ich glaube, sie haben sogar eine einige Echt-Szenen drin. Es war nicht alles Motion Capture und dann und also über PC äh, editiert. Ich denke, es gab auch einige Echt-Szenen. Ja, wie auch immer. Das Spiel war eigentlich cool. Eben, die Charakter waren auch richtig interessant. Der Anfangsgegner ging ein bisschen sehr unter. Wir haben ja diesen... Äh, wie hieß er? Irgendwas mit Hades, die haben Hades gejagt. Und ja, Hades hat ja mal eben kurz die ganze Welt kaputt gemacht. Über den Atom. Nicht wirklich Krieg, sondern so über halt, ja Terror. Ja, man kann sagen, es ist ein Terrorangriff gewesen. Und dann bringen wir den halt mal so schnell schnell um. Das war eigentlich ganz cool. Auch diese Intrige mit, dass es nicht selber war, den wir da umgebracht haben erst. Und da dachte ich echt, jo shit, der ist weg. Es gibt noch ein riesen Theater. Und dann finden wir den einfach, schlitzen ihm die Kehle auf und dann gibt es das Interview, wo er da steht, so, yo, ich ich mach das jetzt und so, hint, hint. Und dann denkst du dir sofort, yo, Irons ist ein Wichser. Und fünf Minuten später wird's halt aufgelöst und dann jagst du zwei Drittel vom Game, jagst du eigentlich dann den Vater deines besten Kollegen. hat das ist einfach so, den gibt's nicht mal mehr. mehr. Okay. ja, dann... Ja, keine Ahnung. Ich denke, Hades hätte man vielleicht noch ein bisschen gescheiter reinbringen können, aber... Der Teil. Alles in allem hat's mir gefallen, hat mich jetzt nicht wirklich extrem überzeugt. Es hat mich schon gefesselt, aber wie gesagt, es es gibt Besseres. Es ist gut. Ich glaube, das reicht. Mehr braucht's es auch nicht. ja so, Ich denke, das war's dann eigentlich auch schon. Ich bin jetzt mal die Folge als nächstes. Jetzt muss ich kurz gucken. Jägi wegstellen. Ich mach meine mein Cola. Wo sind wir mit? Das ist noch kurz Da kommt jetzt Black Ops 3. Cool. Black Ops 3 als nächstes. Da freue ich mich dann ehrlich gesagt schon ein bisschen mehr drauf. Weil Black Ops hat mich bis jetzt. Von den ganzen COD-Teilen hat Black Ops mich am meisten gefesselt, irgendwie. Es war zwar am verwirrendsten, aber irgendwie auch am spannendsten. Naja, also mal schauen. Ich glaube, danach gibt es nicht mehr allzu viel. Wir haben, glaube ich, noch Black Ops, Infinite Warfare und dann World War II. Und dann war's es das. Momentan. Und ich weiß nicht mal... Verdammt, jetzt habe ich mein Kabel überfahren. Ich weiß nicht mal, ob Black Ops, äh, ob World War 2 noch eine Story drin hat. Ich dachte, das war... Oder war das Black Ops? Nein, das war nicht Black Ops 4. Ich meinte, es gab einen Teil, der war nur noch wegen dem Multiplayer drin. Das könnte sogar World War 2 gewesen sein. Gucke ich mir nachher noch an. Oder wenn es soweit ist, weil ich habe keinen Bock, einen Multiplayer-Only-Titel zu spielen. Aber Black Ops hier sollte eigentlich schon draußen sein. Ich weiß nicht, wieso ich das nicht habe. Ja, wie auch immer. Ich hau mal ab, äh, Lass noch die Credits laufen. Wenn noch was kommt, könnt ihr ein bisschen vorskippen, wenn euch die Credits nicht interessieren. Ich lasse die Credits gerne noch laufen wegen der Musik und so. Und ja, ich finde einfach... Die Leute haben da sich doch Mühe gegeben für ein Spiel. das mehr oder weniger gut war. Es, also, ja, es war gut. Nicht das Beste, aber es war gut. Da ähm, kann man die schon mal laufen lassen. Einfach so das kleine Ehrung noch. Ich finde es immer okay, wenn die Credits laufen, da habe ich nichts gegen. Also ich lasse die mal laufen. Erfahren und dann bis zum nächsten Projekt. Mein Name ist Adrian alles von mir sogar. Danke fürs Zuschauen. Cheerio! Und ich habe mal gehört, das ist nicht unhöflich, sondern einfach so. Vielleicht, es gibt Leute, die das vergessen. Wenn ihr beim nächsten Projekt dabei sein würdet, dürft ihr natürlich gerne abonnieren. Es gibt Leute, die sagen, das macht man nicht. Es gibt genug Leute, die sagen, am Ende des Videos ist es okay, weil manchmal denkt man, ja, es ist fertig, ich mach zu und dann geht es teilweise vergessen. Ich mache das auch nicht gerne, aber ich denke, am Ende von der Serie kann ich das machen. Ich mache es nicht am Ende jeder Folge, also am Ende von der Serie mache ich das dann doch ab und zu mal. Ja, auf jeden Fall. Ciao, ciao. Bis nächstes Mal. Hoffentlich. Vielleicht.